Wandel in Verantwortung. Das Motto des Landesparteitags der Grünen in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr. Aber es dürfte auch für die Grünen insgesamt gelten. Denn seit sie in der Ampel in Regierungsverantwortung stehen, sind sie um eine Menge Wandel bemüht. Stichwort Energiewende. Doch die Schlagzeilen bestimmt nicht nur das geplante Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck, sondern zuletzt auch die sogenannte Trauzeugenaffäre um seinen Staatsminister Patrick Greichen. Sowie die zwar bereits bekannten, aber wieder in den Fokus gerückten familiären Verflechtungen im Wirtschaftsministerium. Heute nun mussten Habeck und Greichen Abgeordneten des Bundestags Rede und Antwort stehen. Gabo Hallers. Heute kommt es knüppeldick. Und Robert Habeck gibt sich nicht einmal Mühe, seine Emotionen zu verstecken. So müssen wir leider erneut über Habecks grüne Familienklicke reden. Wobei es jetzt unerheblich ist, ob Freund, ob, ob Trauzeuge oder Blutsbruder. Staatssekretäre sind mit Experten verheiratet, verschwistert oder verschwägert. Ein ganzer Familienclan. Am Ende hält es den Minister nicht mehr auf dem Sitz. Nach all den Vorwürfen der Opposition. Ich darf die beiden Kolleginnen und Kollegen, Herrn Minister Habeck und Herrn Kuban bitten, ihre Diskussion nach draußen zu verlagern. Oder uns teilhaben zu lassen. Wir können das über das Mikrofon machen. Dass in der wüsten Debatte der letzten Tage und Wochen auch das gesamte Wirtschaftsministerium, ich möchte sagen, beleidigt wurde. Und Ich möchte mich einmal schützend vor die Kolleginnen und Kollegen stellen. Sie leisten mehr für Deutschland als viele, die sie mit Anwürfen überziehen. Robert Habeck ist Krisenmanager mit Wut im Bauch. Und einer Frage, der er nicht ausweichen kann, hält er noch zu seinem Staatssekretär. Zu Patrick Greichen. Gemeinsam werden sie befragt von gleich zwei Bundestagsausschüssen. Greichen soll sich eigentlich um die Energiewende kümmern. Heute geht es vor allem um seinen Trauzeugen. Der bekam einen gut bezahlten Job. Wie gut sich beide kennen, hat Greichen im Bewerbungsverfahren verschwiegen. Robert Habeck will, dass sein Staatssekretär bleibt, obwohl er gegen Regeln verstoßen hat. Gleich zwölf Tweets braucht Greichen, um sich zu erklären. Er habe einen Fehler gemacht, den er sehr bedauere. Der Opposition reicht es nicht. Sie zweifelt, ob der Staatssekretär für seinen Posten geeignet ist. So also lapidar die Vorgänge als Fehler abzutun, halten wir für falsch. Wenn das die Überzeugung ist, dann wird es im Übrigen auch keine Änderungen in Zukunft bei ähnlichen Vorgängen geben. Im Bundestag geht es nicht mehr nur um den Trauzeugen. Es geht längst auch um den Minister, die Klimapolitik und gegenseitige Vorwürfe. Sie sind der Kopf dieses Netzwerkes. Und spätestens seit dieser Woche spätestens seit dieser Woche ist die Affäre, gleich eine Affäre habe. Das was sie hier gemacht haben, sind ihre fossilen Blütenträume wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das was sie gemacht haben, ist gegen Klimaschutz zu agitieren, so wie sie es 16 Jahre lang gemacht haben. Darum geht es ihnen, es sind Kampagnen gegen Klimaschutz neben allen wichtigen Fragen der Transparenz führt dieses selbstverursachte Theater, so muss man es ja leider nennen, zu einem erheblichen Vertrauensverlust und Glaubwürdigkeitsproblem. Aber so schnell wird die Debatte nicht enden. Auch wenn sich Robert Habeck heute vielleicht freut, wenn der Tag vorbei ist. Und auch darüber habe ich vor der Sendung sprechen können. Und zwar mit dem Wirtschaftsminister selbst, Robert Habeck in Berlin. Guten Abend, Herr Habeck. Herr Samperoni, guten Abend. Nach der Plagiatsaffäre um das Buch von Analea Baerbock, da haben Sie kommentiert, die letzten Wochen waren kein Glanzstück. Wie würden Sie denn jetzt den Umgang mit dem Fall Ihres Staatssekretärs Patrick Greichen kommentieren? Als schwierig und herausfordernd, aber wir gehen offen mit dem Problem um indem sie sagen, ja, da ist ein Fehler gemacht worden, das tut uns leid und wir machen jetzt weiter. Aber dass sie an Patrick Reichen festhalten wollen, so verständlich das auch sein mag, da bleibt die Frage, können sie sich das leisten? Die Opposition, die wird er ja nicht locker lassen. Ein Untersuchungsausschuss steht da weiter im Raum. Wäre es nicht besser, das Thema mit einem harten Schnitt einfach abzuräumen? Wir korrigieren ja den Fehler. Also es ist nicht so, dass wir einfach weitermachen wie bisher, sondern die Ausschreibung, der Stellenbesetzung, um die es geht, wird völlig neu aufgesetzt. Die Auswahlkommission wird neu zusammengesetzt. Also wir gehen zurück auf Null und auf Los und beantworten jede Frage. Also es ist natürlich nicht so, dass wir das alles abwickeln und abwimmeln. Und umgekehrt, natürlich stellt sich dann immer auch die Frage, wann ist das auch ein Rücktrittsgrund oder ein Entlassungsgrund in diesem Fall? Diese Frage stelle ich mir selbstverständlich. Ich komme aber zu einer anderen Beantwortung als die Opposition. Und das liegt sicherlich auch daran, dass wir uns neben diesem Problem in einer politischen Auseinandersetzung befinden, wie wir in Zukunft unsere Häuser warm bekommen wollen. Und die Frage ist quasi Öl- und Gasheizung versus erneuerbare Wärme in den Häusern. Die Opposition hat sich entschieden, für die Öl- und Gasheizung zu kämpfen und nutzt eben diese Personalie auch, um diesen Kampf zu führen. Aber wenn sie diesen Kampf gewinnen wollen, dann brauchen sie vor Dingen eins, Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und wir sehen, allein auch schon an den Umfragewerten, dass das zu schwinden scheint, je länger dieses Thema noch in der Welt ist. Und das wird sich die Opposition ja auch nicht vom Brot nehmen lassen und es weiter vorantreiben. Das ist richtig. Ohne Glaubwürdigkeit ist Politik schwierig durchzusetzen. Insofern geht es darum, diese Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Das tun wir durch die genannten Maßnahmen. Aber umgekehrt gilt es eben auch. Es ist heute im Bundestag von dem Generalsekretär Union gesagt worden, unter dem Vorwand der Aufklärung der Trauzeugenaffäre, denn die ist ja aufgeklärt heute bei den ganzen Ausschüssen, ist nichts Neues rausgekommen, Seit zehn Tagen haben wir den gleichen Sachstand, hat er gesagt. Wir nutzen das nur, um das Gesetz zum zur Wärmewende zu bekämpfen. Das hat er wirklich so gesagt oder fast wirklich so gesagt. Und sie starten morgen eine Kampagne gegen das Gesetz. Und insofern ist also auch der Vorwurf der Union immer an der Frage auch, was wird hier eigentlich miteinander vermengt? Aber gerade weil es so ein wichtiges Thema auch für Sie ist, diese Angriffsfläche, die Sie da bieten, selbst wenn das ein politisches Spiel ist, so funktioniert Politik nochmal, die bleibt ja jetzt, die wird ja nicht einfach so verschwinden, nur weil Sie gesagt haben, ja, wir haben doch alles aufgeklärt, der Posten wird neu besetzt und wir haben uns entschuldigt. Das ist richtig. Ich biete eine Angriffsfläche, weil wir die Dinge ändern. Die Große Koalition, die letzte Bundesregierung hat sich entschieden, dass äh, die Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 erreichen zu wollen und hat nichts oder wenig dafür getan. Das ändern wir jetzt. Wir tun etwas dafür. Ich tue etwas dafür. Das ist äh, meine Aufgabe, so meine ich. ist eine notwendige Aufgabe. Das bedeutet auch, Angriffsfläche zu werden. Das ist äh, völlig offensichtlich. Wenn man Deutschland klimaneutral macht, dann heißt es ja im Klartext, es wird kein Gas mehr verbrannt in unseren Häusern. Das ist ein Riesengeschäftsfeld. Legitimerweise treten auch Leute für ihre Interessen ein. Das dürfen sie natürlich. Aber es ist eben ein sehr vermachteltes Feld. Nur will ich nicht die beiden verschiedenen Bereiche, wie es die Opposition, die Union in diesem Fall tut, vermengen. Ich möchte Klarheit bei der Fehlerzugabe, das tun wir. Wir haben das selbst transparent gemacht, so häufig ist das in der Vergangenheit nicht passiert. Und dann will ich aber auch nicht aus taktischen Gründen eine, wie ich finde, unangemessene Entscheidung treffen. Aber das Gefährliche, Habeck, ist doch für Sie, dass jetzt, ob welchen, aus welchen Gründen auch immer, bei nicht wenigen das Bild hängen bleibt, die predigen Wasser und trinken Wein. Und das wird politisch ja auch ausgenutzt. Aber auch Ihr eigener Koalitionspartner, die FDP, spricht, Zitat, von einem verursachten Theater und einem erheblichen Vertrauensverlust und Glaubwürdigkeitsproblem. Gefährden Sie denn da nicht auch bei, mit Ihrem Beharren auf Herrn Greichen nicht in gewisser Weise sogar auch die Energiewende? Wenn die Forderung ist, Patrick Reichen zu entlassen, und die Forderung gibt es ja, und sie kann ja auch begründet vorgetragen werden, dann muss es sich aus der Sache heraus ergeben. Das ist ja ein gravierender persönlicher Schnitt, den man auch dann übertragen muss auf andere Verhältnisse. Die Sache selbst, und auf die konzentriere ich mich, gibt es meiner Ansicht nach nicht her. Das strategische Argument, mach es dir doch bequemer, werd doch beliebter oder werde wieder beliebt und deswegen entlass Leute, ist eine Art, die ich eigentlich nicht pflegen möchte. Und deswegen versuche ich, die Dinge zu trennen. Es gibt eine, und es wird ja, Sie trennen das, Herr Habeck, aber die Opposition ja. wird es nicht trennen. Und wenn Sie Opposition ja gut, wären, dann da würden Sie sich auch festhaken. Gerade bei den Grünen, wo ja immer auch so ein bisschen so ein ethischer, moralischer vielleicht auch Anspruch dabei herrscht. Und was ist die Frage dahinter? Ich Och, glaub, ich hab Herr Habeck, <lacht> das hatten wir doch schon mal. Also würden Sie das nicht auch so machen? Das ist doch jetzt quasi Wohlfall, das vorzuwerfen, äh, zu sagen, naja, das ist ja nur politisch motiviert. Das ist eine hypothetische Frage. Ich bin nicht in der Opposition. Ich trage Verantwortung, die Beschlüsse, die Regierung, auch die Union mal gefasst hat, durchzusetzen. Und deswegen... Äh kann ich mit der Frage wenig anfangen. Aber ich kann Ihnen sagen, okay. ja. dass wir an dieser Stelle nur durchkommen, wenn wir die verschiedenen Dinge trennen. Und ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast Böswilligkeit Unterstellungen, Beleidigungen, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen. Die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich. Und da bin ich nicht bereit, Menschen zu opfern, um dieser Kampagne nachzugeben. Die Frage ist aber, ob ähm, ja, Sie das so durchsetzen können. Ähm, Sie wollen also das Ganze aussetzen in der Hoffnung, und ob Ihnen das politisch auch nützt. Äh, und ob das jetzt, äh, nach dem Motto, wir räumen das ein und dann lassen wir Gras über die Wa Sache wachsen. Verstehen Sie richtig, ist das die Strategie? Wir räumen es nicht nur ein, wir lassen auch kein Gras drüber wachsen. Wir klären die Sache. Wir gehen zurück auf null. Wir schreiben das Verfahren neu aus. Wir machen alles um diesen Fehler aus der Welt zu schaffen. Er wird natürlich noch eine Zeit lang uns belasten. Aber am Ende, Herr Zamperoni, kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Das kann nur die deutsche Bevölkerung. Die Frage ist ja, die wir hier verhandeln, soll alles miteinander verknüpft werden und soll mit Unterstellungen, politische, politische mit Unterstellungen und Anwürfen, die nicht zur Sache selbst gehören, politische Ziele erfolgt, verfolgt werden oder erfolgreich erreicht werden. Und ich bin... Möchte gerne die Sachen trennen. Ob ich damit durchkomme, ob das erfolgreich sein wird, werden wir sehen. Herr Habeck, das werden wir in der Tat. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen.